Eine Übungsaufgabe zur Deckungsbeitragsrechnung Wir sollen den Break-Even-Punkt ermitteln, die kurzfristige und die langfristige Preisuntergrenze. In einem Unternehmen werden 1000 Tonnen eines Produktes X produziert und abgesetzt. Die Kapazitätsgrenze liegt bei 1600 Tonnen. Das Produkt wird zu einem Preis von 850 Euro pro Tonne verkauft. Die Kostensituation des Unternehmens bei einer Herstellung von 1.000 Tonnen stellt sich wie folgt dar: Wir haben Fixkosten in Höhe von 400.000 Euro und variable Kosten, die in dem Fall proportional auch sein sollen, von 350.000 Euro bei einer Herstellung von 1.000 Tonnen. Wir sollen die Break-even-Menge ermitteln, wir sollen die kurzfristige Preisuntergrenze ermitteln und wir sollen für die Kapazitätsgrenze die langfristige Preisuntergrenze und den Deckungsbeitrag ermitteln. Die Situation stellt sich wie folgt grafisch dar. Wir haben auf der Abszisse die Beschäftigung in Tonnen und auf der Ordinate die Kosten bzw. die Erträge in Euro. Die dunkelrote horizontale Linie ist die Fixkostenfunktion 400.000 Euro. Die rote Kurve stellt die Gesamtkosten dar und die grüne Kurve stellt die Erlösfunktion dar. Der Break-Even-Punkt ist dadurch definiert, dass die Erlösfunktion die Kostenfunktion schneidet. Die aktuelle Beschäftigung beträgt 1000 Tonnen und die maximale Beschäftigung 1600 Tonnen. Bei einer Beschäftigung von 1000 Tonnen erhalten wir variable Kosten von 350.000 Euro. Das bedeutet, wir haben Grenzkosten, also variable Kosten von 350 Euro pro Stück. Dies ist dann auch die kurzfristige Preisuntergrenze. Mit einem Stückpreis von 350 Euro werden gerade mal die variablen Kosten gedeckt. Wir erzielen Null Deckungsbeitrag. Die Fixkosten werden also in keinster Weise abgedeckt. Bei variablen Kosten oder Grenzkosten von 350 Euro pro Tonne. Erhalten wir bei der Kapazitätsgrenze von 1600 Tonnen insgesamt variable Kosten von 560.000 Euro. Zusammen mit den Fixkosten ergeben sich Gesamtkosten von 960.000 Euro. Wenn wir die auf die hergestellte Menge umlegen, erhalten wir Stückkosten von 600 Euro pro Tonne. Das sind die Selbstkosten bei der Kapazitätsgrenze. Das entspricht dann der langfristigen Preisuntergrenze. Langfristig müssen sowohl variable als auch fixe Kosten vom Erlös gedeckt werden. Den Break-Even-Punkt, die Break-Even-Beschäftigung, lässt sich nach der Formel Fixkosten durch Stückdeckungsbeitrag berechnen. Der Stückdeckungsbeitrag ergibt sich als Differenz zwischen dem Preis und den variablen Stückkosten zu 850 53 gleich 500 Euro pro Tonne. Bei einer Beschäftigung von 1.600 Tonnen entspricht dies einem Gesamtdeckungsbeitrag von 1.600 mal 500 gleich 800.000 Euro. Die Break-Even-Menge errechnet sich entsprechend als Fixkosten durch Stückdeckungsbeitrag 400.000 durch 500 gleich 800 Tonnen. Bei 800 Tonnen erreichen wir die Gewinnschwelle. Die Summe des Deckenbeitrages deckt genau die Fixkosten wir können unsere Grafik also ergänzen. Wir haben die Gewinnschwelle bei 800 Tonnen und wir hätten bei der Kapazitätsgrenze einen Deckungsbeitrag, hier blau gezeichnet, von 800.000 Euro.